Captain and his pelman men they like to roll the dice By chance they came on devil's game and gosh they paid the price. Well captain and to hi and willkommen my name is Daniel Roll P und mein Name ist Mario Master und wir begrüßen euch zu unserem neuesten Projekt und zwar Caphect ja yeah, Cuphead. Weil, warum nicht? Ja, weil ich habe ihn da dazu ermutigt, dieses Spiel sich mal zu holen und auch mal selber zu spielen, weil ich kenne Cuphead natürlich. Ich habe es zwar selber nie gespielt, aber ich kannte es. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, als es endlich auf die Switch gekommen ist. Also ja, und jetzt werden wir mal sagen, ähm, spielen wir mal. Ja, soll sehr schwer sein das Spiel. Es ist sehr schwer. Okay. Klar, ich habe nur so einmal kurz die erste level einmal so angetestet und ja deswegen weiß ich, ich schon so ein bisschen was hier los ist erstmal ja ähm, master ist will ihn ja spielen ja und du spielst kapett ja und ich mag man aber kommen wir nun erstmal zur story ja die uns die liebiche daniel p nun vorlesen ja. wird war ein bisschen irgendwie äh, weiß ich habe mich irgendwie überrascht, was es in diesem Spiel geht. Das habe ich jetzt nicht so irgendwie kommen gesehen. Kapett, don't deal with the devil. Ja, es war einmal ein magischer Ort, die Tintenfassinsel genannt. Dort leben zwei Brüder, Tassilo und Potkopf. Sie führten ein sorgenfreies Leben unter den wachsamen Aufsicht des weisen Opa Kesse. way, die heißen Kapett und eines Tages streiften die beiden Jungen weit von zu Hause entfernt umher. Sie landeten, trotz der vielen Warnungen von Opa Kessel, in einen Armpfirten und betraten das Teufelscasino. Dahin hatten sie schon kurz darauf eine Glückssträhne am Würfeltisch. Mein lieber Scholli, rief der schmierige Manager des Casinos König Würfel. Die beiden können einfach nicht verlieren! Nicht. Alter Jungs lachte da ein Neuankömmling. Den Brüdern es den Atem. Ich schlug es den Atem. Ah, es war der Casino-Besitzer. Der Teufel höchstpersönlich. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Ich schlug er mit einem breiten äh, Grinsen vor. Wenn ihr noch einmal gewinnt, die Bank, dröhnte der Teufel. Aber wenn ihr verliert, bekomme ich eure Seelen. Einverstanden? Geblendet von der Aussicht auf leicht verdientes Geld nickte Tassilo und nahm sich die Würfel. Nein, Tassilo nicht! Schrieb Podkopf auf weil er die Gefahr kannte. Aber es war zu spät. Einser verschlachte der Teufel stampend auf. Ja, verloren. Die Brüder zitterten vor Angst, als er sich über sie beugte. Nun, zu euren Seele. Und Die Brüder flehten um ihr Leben. Es, es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dich zu bezahlen, stammelte Putkop. Ja, bitte, Mister, fügte nur hinzu. Hm. Hm, möglicherweise. Ich hatte der Teufel und zog ein Blatt Papier vor. Hier ist eine Liste meiner flüchtigen Schuldner. Besorgt mir ihre Seelen, dann begnade ich euch zwei Tässchen vielleicht. Macht euch auf die Socken! holte der Teufel und spießt die Jungs raus. Ihr ja, habt bis morgen, morgen Mitternachtszeit, die Seelen zu besorgen. Ansonsten hole ich mir eure. Tassilo und hatten schreckliche Angst und hatten so schnell Sekunden davon. Komm schon, Potti, keuchte Tassilo. Müssen Opa Kessen finden, Er's, er wird wissen, was er zu tun ist. Ja, ja. deswegen liebe Freunde, lasst euch auf keinen Deal mit dem Teufel ein. Ihr werdet sowieso verlieren. Oh. Boom. Here I am. Da habt ihr Jungs euch ja einen schönen Schlamassel eingebrockt. Ich weiß, dass ihr keinen Diener des Teufels werden wollt. Aber wenn ihr ablehnt, weiß ich nicht, was mit euch geschehen wird. Ihr müsst erstmal mitspielen. Besorgt die Verträge. Und macht euch auf die echte Drecksarbeit gefasst. Eure Schuldnerfreunde werden euch nicht gerade wohlgesonnen sein. Wahrscheinlich verbanden sie sich sogar in schreckliche Bestien. Nehmt diesen Trag, damit sie euch nicht erledigen. Er natürlich außergewöhnliche Zauberkräfte. Oh, Zauberkräfte? Jetzt geht an meinen Schreibtisch und benutzt das mystische Tintenfass. Dich auf eine Rauferei gefasst, ja, gut. Sollen wir auf eine Rauferei gefasst machen? Ja, aber machen wir erstmal die Einführung. Ja, weil das ist so ein Tutorial-Steuerung und so. Ja, ich weiß. Und ja, Kapitel ja. soll viele Aggressionen auslösen. Bei einigen Spielen ganz das richtig hat es bei mir auch schon getan. Und ja, oh. ah, die steuerung ist noch. Okay, okay. Bei, bei mir ist die Steuerung etwas anders, weil ich schieße mit Y und sprinte mit X. Ja, das ist die normale Steuerung. Ich habe das umgestellt, ja. weil ich fand irgendwie, ach so, ja. ach so, du hast, du hast die Steuerung umgestellt. Ja, das mache ich auch beim Mega Man immer, wenn er daschen kannst, manchmal auf die Schulter tasten. Und ja, ja, ja siehste, wie, wir können unsere Freunde auch wiederbeleben, wenn, wenn wir sterben. Ja, ja wir wow. Und ja wie okay. nennt man Plattformer äh, Plattform shooter irgendwie sowas glaube Run and Gun glaube ich Run and Gun äh. und, und ja und das auf höchstem Maße auf höchstem Maße tatsächlich Na gut okay das wollen wir dann mal losziehen und äh, uns ein paar Verträge holen ja ich habe gemerkt du hast auch jetzt drei AP vorhin als aufgetaucht bist ja nur einen. ja ich weiß du, du, du, du. Los. Oh. Oh. wir haben bei dir eine Münze Ah, da ja, aus dem Tutorial. Ja, genau. Hallo Leute, ihr sitzt in der Patsche, was? Ich war früher genauso. Hat mir immer Ärger aufgeheißt. Bin, bin gerannt gesprungen, hab geballert. Aber inzwischen gehe ich lieber einfach ins Kino. Aber ich werde euch helfen um das hier. drei ja. Münzen, Alter. Ja. ja. Die kann man schon ausgehen. Bezeugt sie, ja. Machen wir mal recht. Nehmen wir mal die Jetzt haben wir alle zu dem Freund, hm, so hole ich mir denn ich den denke, den ich den das hier äh, kein hier erforderlich äh, ich vielleicht mehr. Noch mal Schaden rückwärts ziehen, äh, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich nehme. Hast du jetzt genommen? Äh, ja, das hier ähm, kurze Reichweite und sehr hoher Schaden, wenn du an deinem Ziel bleibst. Ich bin dat hier, sprinten. Okay. Und okay? goodbye. und oh. oh, goodbye. Also, wenn ich jetzt sprinte, bin ich unbesiegbar, oder äh bist, du, äh bist du kurz unsichtbar und erleidest keinen Schaden. Ah. Um Einkaufe zu benutzen, muss man sie ausrüsten. Seht auf eure Ausrüstungskarten. Nach ihr Penner. Ihr Penner. Ihr Penner. Ja, ja. So, ich habe jetzt nämlich noch einen zweiten Schuss. Du hast nur ein, ich habe zwei. Ja. Hey, aber ich habe ähm, kein Amulett. Gut, dann gehen okay. wir mal in die erste Level. Also so, sollen wir erst ein Run and Gun Level machen? Ja. Okay, machen wir Waldvollerei. Sprinten und Ballern. Run and Gun. Ich finde Sprinten und Ballern hört sich geil an. Ich, ich äh, Run and Gun hört sich bei mir einfach so richtiger an. Ich weiß nicht wieso. Also, was ich von dem Spiel weiß, ist ja diese Level und mhm. was wir gleich machen werden. Ja. Und weil nicht. Naja, ah falls ich jetzt noch nicht gesagt habe, dieses Spiel ist einfach in diesem Zeichenstil der 30er Jahre eingesetzt. Wer, wenn, wer es nicht kennt, Ach, warte äh, Ich auch. Auch. Es sieht äh, wirklich optisch super aus. Ja, ist sehr charmant, finde ich. Das ist wirklich sehr charmant. Au! auch sehr schwer. Na klar, es ist das Dark Souls. Immer wenn ich irgendwie, weiß nicht, so Videos im Internet sehe, so Rage Compilation, dann ist Cuphead auch manchmal dabei. Cuphead ist eigentlich immer dabei. <lacht> Cuphead gehört einfach dazu. So, aber... No! Hilf mir! Ich bin tot! Was ich da machen? Du musst mich abklatschen. Also und parieren. Mach. Ja, du weißt, wie Parieren funktioniert. Ja, ich glaube. Ich, ich schaffe dann aber auch nicht mit einem Herz. Oh, I'm dead. Schon egal, wieder jetzt. Nein, nein ja. ich bin tot. War, muss ich das hier allein machen. Ja, klar, muss ich das allein machen. Ich habe da gar nicht, ich habe fast das ganze Spiel alleine durchgespielt. Aber nur fast. Oh. oh. Ja, hab ich ja gesehen, ich bin unsichtbar. Ja. So, das wird jetzt ein bisschen öfter sehen wahrscheinlich, ne? ja. Und ja, beginn. Wenn wir Wenn Immer verlieren, also Game over gehen, also müssen tot wir, sind. Ja, müssen wir wieder von vorne anfangen, weil in diesem Spiel gibt es keine Checkpoints. Ja. Weiß, warum denn auch? Sonst wäre das ja gar, ganz viel zu einfach. Herzstudio Studio äh, MDH HR, so heißt die, so heißen die, glaube ich. Ja. Ich habe was dabei gedacht. Aber ja, wir sind ja zu zweit, also. Ja, wir sind zu zweit. Also wür würde ich sagen, sagen dass es das jetzt ein bisschen leichter sein, als wenn ich das alleine spielen würde. Ich wir den noch ein bisschen ich geh mir lieber ein Stück zurück. Zack. Mepp. Oh Gott. Also ich muss sagen doppelt mal um dich wieder zu leben Ja, du musst nicht, äh. du musst mich parieren. Ja, ich weiß, so ist halt, aber. Ja. <lacht> oh, dann jetzt viel besser. Ja, ja, ja. also. <lacht> nein, nein, ich wurde getroffen. Wie kann das wahr Wir gehen auf dich los. Das ich geil. Oh ah. mein Gott. Ja, dein sagt, macht nicht so viel Schaden, ne, weil weil so eine Steuerung hat, glaube ich. Äh, ja ma, ja ma, oh, schnell belegt mich wieder. Oh, uh, oh, oh, dafür gibt's sogar ein Achievement. Oh Gott. Oh. oh, oh. Er schon wieder tot. Ja, ich habe nur ein hab einen oh, Ich glaube jetzt noch gleich so das Ende. Ja, da hinten ist das Ende. Also alle, alle wunderbaren coins ein wenn du vor zum lieblichen lieblichen ende gehst ich glaube da ist es schon da ist es okay, sehr gut. Bravo. bravo aber hey wir haben es geschafft wir haben das Level überlebt ja wie auch immer das möglich ist, ja, nee, gut. Gut. Das ist ein b sein okay. ein brandneuer rekord und damit haben wir weitere fünf münzen bekommen die wir jetzt im shop ausgeben können yeah! ja ja mal einkaufen einkaufen ja, mir oh. macht das bock das spiel also. ja und dem was ich bisher jetzt nur gesehen ähm, hm. ich nehme die kreise so, man kann aber nur eins von den Dingen immer mhm, man kann immer nur ein Ausrüstungsgegenstand und einen zusätzlichen Schuss mit ertragen äh, was hier eine Waffe ist und was nicht äh, das hier das, diese großen Flaschen das sind Waffen die anderen sind Ausrüstungsgegenstände du hast äh, ich habe mir äh, den äh, den Kreisel geholt das ist bei dir ganz nichts das ist der hier, dann nehme ich mal das hier um zu gucken. Nimmst und weniger Schaden? Kein ziel erforderlich. Ja, so also er hat ähm, kann man auch wechseln mitten in der Level. Ähm, mitten im Level, Level nicht, da muss man vorher ausrüsten. Okay, hm. schwierig. Ne? Ja. Du den. Wir werden im Laufe der Zeit alle Sachen kaufen können. Ne? Ja, sicher. Es gibt insgesamt 40 Münzen in diesem Spiel. Okay. Okay, ich möchte gerne diese Waffe wechseln mit der hier. Ja, das ist auch so ziemlich meine Standardausrüstung hier. Aber ich bin, ich bin einsatz, einsatz. Einsatzbereit. So, dann gehen wir mal hier hin. Okay, machen wir, machen wir einen Boss. Ja. Und zwar die Wurzelmeute in Botanic Panic. Ja, auf normal natürlich. Na klar, wie es sich gehört, weil sonst bekommen wir keinen Vertrag. Ah und die müssen wir ja der ja ja das war nicht mal meine normalen waren grün die grünen normalen nein die blaue ah, mit l kann man yeah. wechseln ja ja, ich habe genau das auch. Schon ja. <lacht> oh, die Zwiebel ist toll. kann gar nicht an dem vorbei. Nein, ich wollte parieren. So nimm das Zwiebel. Papa, ich sag das. Attacke. Ja. Das ist doch nicht einfach so sterben. Das ist aber nur ein Herz. Ja. Und die schnappen uns. Come on. Schwer verlieren ins Gesicht. Ah. <lacht> ah. <lacht> Knockout. Ah. Oh. Yeah, Knockout. Boom. Okay, komm, das war jetzt der erste Boss. Ja. War ja nichts. Eine Minute 19. Die 0, 3, 033. Es gibt wieder ein B. Ja. Ein brandneuer Rekord. Ja, scheint auch Carpet an Magman. Carpet. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Aber erstmal haben wir einen Sehenvertrag. Die zum heute Seenvertrag erhalten okay. yes. Ich habe da oben irgendwie was gesehen, aber das habe ich noch nicht nach ist. Also meinen Sie das hier? Das ja. ist ein Boss. Das ist ein Boss. Ja. Okay. Gupi le Legrande in türkischer Schleim. Sollen wir den machen? Ja, mach, Okay. So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was mich zukommt Jetzt sterbe ich wahrscheinlich zehn Millionen Mal. Pass auf. <lacht> keine Sorge, ich bin, ich bin da, um nicht wieder zu beleben. Ja. Ja. Hallo schön, It's on! Whoa. Okay. Oh, das. oh Gott. wo ist da. Ja, das ne. genau da zurückgeflogen. Ne? Der fette Typ, der ey. Vorsicht, Boxer Oh. besser. Er hat dich gehauen. Aua. Musst du so gar nicht getroffen, ey. Ich hab mich geduckt. Ach Ja, ja auch noch. <lacht> <lacht> Yeah, wir haben es geschafft noch nicht. Also oh, nicht? Nein. Nein, es kann nur, nur nicht das Knockout oh, ey, erst wenn das Knockout kommt, dann haben wir gewonnen. Oh, I'm dead. Whew, thank you. Sieht voll gruselig aus oh, okay. oh. ja. Nein. Ich hey, komm bis es noch nicht längere Zeit. Boah, ich treffe den nie damit. Oh. All der. Okay. Knockout. Boah. Yay. Yay. Yay, Wir haben gesiegt. Wir sind geflogen und wir haben gesiegt. Ja toll, wie die hier so voll am lachen sind, wenn wir am schießen sind, voll sind die voll so. <lacht> <lacht> okay, by the way, wieder B. No, weil wir irgendwie kein TP Boost bekommen. Ich weiß nicht warum. Warum kriegen wir keinen TP Boost zu? Ich nehme an, keinen Schaden nehmen oder so. Ja. Okay. Hey, äh, Goopy Legrande, Seelenvertrag. Nice. Was machen wir jetzt? Ich mal nach oben. Oder? Oh nee. Das ist gut. Sieht doch freundlich aus, wie bitte? Ihr wollt euch mal mit dem Flugzeug fliegen? Ha! kommt erst ins Cockpit, wenn ihr diese Baupläne studiert habt. Ach ja, genau so. Also das gibt ja auch noch. Der Flugzeugbauplan machen wir das auch noch. Ja, haben da genug Zeit 18 Minuten am ersten. Ich glaube, nicht dass das Spiel so lange dauern wird. Äh, also parieren. Okay. kleiner schmerz werden ausgerüstet mit mini kugeln und wird man das machen wollen ja, damit man besser ausweichen kann aber weniger schaden nehme ich ja. mal an, ne? das passiert wenn, wenn du volle karten hast Pium. ja komm versuch mal sammeln wir sammel mal eben fünf karten dann A. ja so kannst du einfach auf den gegner zu fliegen Boom. Okay. Das sieht cool aus, ne? Okay. Zwei Atombomben. Okay. Weiter. Ja. Ich glaube, wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Ja. Es gibt auch fliegende Bosse. Ja. Okay. Das haben wir. Vielleicht machen wir. Schauen wir weiter. Ah, am Himmel mit berg der Bus steht übrigens da immer oben schon wieder was Boss. Ja, was oh. ein Bus so viele Bosse. Hier gibt es wirklich viele Bosse. <laughs> <laughs> Teufel, oh. so ein Stier, das ist ein Schafstier oh. ich zurück hier. Boom, ich oh. <lacht> bin tot. Nein, bist du nicht? Ich stehe wieder auf Cupheads. Mein Bruder, immer spielen wir Brüder ein. <lacht> ja, ich will irgendwie. Mir nee, warte halt. Ich schieße. Sind... Oh, das sind keine Brüder. Ja. Oh, nein, bist du down? Das muss ich alleine weitermachen? Oh, Mann. Ja. Gut oh, Nein. Das ist ehrlich. Ein Typ mit einem Pfeil auf einer Wolke. Es gibt nur einen Weg diesen diesen Angriff zu kontern. Ja. Scheiße. Ich meine nur sterben. Okay. Äh, ja. Ich wollte mich eigentlich in der Probleme verwandeln. <lacht> Here goes! Oh, die fahren besser, ne? <lacht> ja, wie die schon wie die uns anlasst, ey! fällt mir gar nicht, ne? Klar, von auch eine Karte, wenn wir diese. Ja. Ja, wenn, wenn wir die pinken Kugeln abwerfen, dann wir eine Karte, wenn wir die, die erfolgreich parieren. Äh. Ah. Keine also, ich bin da. Aho. Nimm das. Boom. <lacht> viel zu viel ab auf dem Bildschirm. Ja. Tttt, <lacht> boom. Oh shit. Ja, oh, ich hab die Fuß so aus wie schon gut. Was? Nein! Das war ein in im Weg. Nein! Aua. Holy shit. Boom. Äh, oh äh. Nein! Thank you, man. Na, no, dieser blöden was? Stehe wieder auf. Auf oh, no, nein! war oh, dieser blöden was? Nein, jetzt bist du weg! Nein! <lacht> <lacht> Scheiße! Die so Oh, oh man! Gucket ihr an. Ja. Wir so da dran. Nein, so. Na gut. Nochmal. And, And begin! Oh man. Scheiße. Aber oh, ich habe Spaß mit dem Spiel. Vor allen Dingen zu zweit. Ja, mir macht's auch Spaß. Können wir uns zusammen aufregen? Nein! Oh. I'm alive. Oh, alive? Oh, hold, hold. I'm still alive? oh, ich did, did, did, did boom. Nein. Mm. Revenge. <Auff002> ein bisschen schlechter als beim letzten Mal, <lacht Afternoon> jo, ich wir haben nur ein Halt auf zu singen! Und das ist hier verboten! Ja, Dreck. Scheiße, ich werde dich. <lacht> Nein! Nein! Ah! Nein! Da nehmen ein Scheiße! Ah, oh, Mist! Jetzt ja, ist schon Mond Mondformat in dem Bild. Ja. Ja. Ich bin voll nah dran. Ja, erstmal hier. It's on. Boah, ich will mal mit B ausreichen. Ey. <lacht> okay. Das läuft nicht gut. Da wird's. Oh. Au. <lacht> ja ja. Oh Moment, ich hab's. Boom! Okay, das Ding fünf oh Gott, ich beinahe getroffen. nein ich habe noch blöde ich habe noch blöde haha getroffen oh, scheiße, ich wurde von dem das ist der große wagen keine ahnung ich weiß es auch nicht ich kann mich nie aus mit sternzeichen ja. ich weiß was mein ich weiß was meins ist ja, wagen aussehen das von fist of the north star Aua. von fist of the north star ich bin tot. Oh mein, oh. Oh, Schinde, lässt mich einfach wegfliegen ey. ich hab dich nicht gesehen ja. <lacht> ich gehe da mal ich hab dich nicht gesehen oh, <lacht> Das hat sich noch nicht treffen müssen, das ist doch einzigartig. Ja, das ist doch der einfachste in der Welt. Okay, jetzt will ich den Ruf auserledigen. Ja. Nein! Ja, da dann drück! Die Stern kam direkt daneben. Nein. Ja, die Opus. Oh Mann! Noch zwei Sekunden mehr und es wäre ein Knockout gewesen. Here goes! Oh jetzt aber komm. Komm jetzt aber. Wir können uns doch nicht hier so lange an dem Boss aufhalten. Nee. Und, äh, das ist doch irgendwie für uns unsere Verhältnisse auch schon peinlich. Boah, wir gesehen. Auch oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh In die Fresse, äh. <lacht> <lacht> ja, Zeit, ja. ja, jetzt läuft das doch ja. Jetzt läuft das, getroffen. Aber also doch einmal getroffen. Ich getroffen. Jetzt wurde ja auch Ich wurde, schon jetzt wurde ich <lacht> Nein, jetzt bin ich tot. Nein, <lacht> Nein. jetzt darf ich nur, nur nicht treffen lassen. Kein Ding. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, ich da nicht getroffen? da nichts. <lacht> <No>. <lacht> ah, fast. Da kommt, Oh! oh. oh, oh, oh, oh, oh. du es. Ich habe Vertrauen in, in dich. Die Gänge alles kaputt. Ja, deswegen. Das ist der, das ist doch der Witz dabei. Da oh. oh. ja, Das wir aber langsam mal schaffen. Wir sind schon. Okay, okay. letzter Versuch. Now go. Los jetzt aber. aber. Okay. okay. <lacht> Dann können wir noch mal neu starten? Ja. <lacht> oh so, jetzt aber. Pff. Oder vielleicht auch nicht. Okay, you're out. Oh gut. Nein, okay. So, okay. Oh, das müssen wir doch jetzt mal schaffen, ey. Ja, jetzt schon. Oh, ein bisschen Power. Ein bisschen training aber wir sind sterben ich bin tot okay. nein, nein, dass ich lasse sie doch nicht einfach so sterben ja du bist auf uns zu schaden ich charge auf dich los ja. Ja, jetzt ja. die sternzeichen ja. sagen wir mal was für bekommen ja Richtig so, zur Konzentration. Aua! <lacht> ja, wem ich das sage. Bahn frei. Bahn frei. in nee, nee, die fresse Nein. Puh. Bahn frei. Da ist... Nein! Hilf mir! Ah, oh, dieser besser! Nein! Komm, du musst es jetzt schaffen! Verreck! Verreck! Ja. Oh Alter, du hast es geschafft! Ich glaube, die wurden noch von dem UFO gerade getroffen, ey. <lacht> du hast mich gerecht. okay da war ein guter anfang schon wieder ein b ein brandneuer rekord ja yeah, das war ein guter auftakt und im nächsten part geht es weiter mit bossen auf die fresse hauen Ja, und, oder wir, wir bekommen auf die fresse ja das kann auch passieren. Kapit! Yeah, wir haben sehen von hilderberg bekommen cool. stehe ich mir jetzt in die hosentasche ja das war's an für die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn es heißt Cuphead. ciao ciao ciao